Ich weiß doch auch nicht. Und wir haben doch schon plötzliches Teams gehabt. Ich habe doch da nichts umgestellt. Ich bin ja keiner, der sonst auf die Grafik guckt, der, der, der, der also da, also sonst ab und zu mal ruckelt, dann gebe mich mit wenig zufrieden. Ich bin ja Okay, wir sind hier in der richtigen Höhle. Blutige Saft Tops, du hast deine Quote um drei Pfliolen verfehlt Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Charmes Schrumpflösung nicht erhalten Wegen deiner dummen Fehler bekommst du eine Woche lang kein Essen Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt des üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste gute plus 5 zu nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur dein Essensprivilegien. Torps? Tops? Torps? Dick schickt mich. Bist du hier drin? Hier muss es wirklich grausig gehen. Auf Spinnen habe ich jetzt eigentlich weniger Bock. Schafspilze hinter Mütze. Was für wie was hilfe seltsame Mützen kriegen? Laufen. Oh, hinter uns Fantastisch. Spinnenhülle. Und krammel die auch noch aus allen Ecken rums. ist er vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. In die Höhle sein muss. 他得 Die Spinzer haben wir leider noch nicht. Aber jetzt läuft es doch. Also wenn ich jetzt hier... ...habe ich die richtige Einstellung getroffen. Ich hoffe, das bleibt dabei. Okay. Warum zum Hänke haben wir... Okay, was war hier drin? Im Zweifel machen wir hier mal kurz so rein. Wir es nicht bündeln, wir werden es... Hier. muss, Der bessere Fluch. Obwohl wir es mal in den Spinnenhaus bringen können. Und was es bringt. Jetzt mich nicht weiter, sonst überlegen es mir gut. Spinnen, böse Spinnen. Oh, du bist wieder nicht. Nester. Ist das wieder nicht. Fantastisch. Mir um nicht hinkrocht komme. Und nicht wehren kann. Jetzt ging auch Hang. Ach, du Heiliger. O oh, kaka gesagt ich überlege mir noch mal kleines wissenschaftliches Experiment Wenn die Spinnen können kann das wirklich von Wollen die Rede sein Oh <lacht> nee, zu diesen Gang hier durch. Da war vorher noch Umhang drin, den haben wir wahrscheinlich schon. Zahn. Oh. Da haben wir dich kurz zu... Äh, oh, du hast zertreten. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutige hier verspeist und musste tief an die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Das klingt ja nicht gerade ermutigend. Das sieht ja grauenhaft aus mit der großen Spinne war ja wirklich hilflos. Wenn wir haben uns dann mit anderen Spinnen beschäftigt, aber die war ja wirklich... Ich konnte mir ja gar nichts. Also so viel dazu, das bringt mir im Kampf nichts. Da tat mir die riesige Spinne fast leid. Fast. Die fast. Aber Menschenkubbel, nee, ich weiß nicht. Das könnte ich nicht. Ach. Ja, geh weg mit dir! Was? Ich weiß nicht, wie du ihn ich kenne eine Was ist los? Ich stirb. Was soll denn die Scheiße hier? Ach du Scheiße. könnte die Dinger auch sterben? Ach du Scheiße. Geht kein Krieg hin. Okay, die hat allen, allen Grund, mich anzugreifen. Jetzt die was soll denn der Scheiß hier? It is me! Ja, ja, ja, ja, ja. Ich hab's böse gemacht. Ich habe es verdient. Komantula. Das ist keine Spinne, das ist eine Akumantula. noch da mal wow. mit der Macht ausgeschaltet mit der uralten Magie. Wow. Das ist eine Nebenquest, die ich keiner gönnen will, der ernsthaft. Incendium. spinnt Spinnen vor mir hat. Das war echt hart. Diese Sidequest. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist tops. Und der sieht nicht sehr lebendig aus. Wenn Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat die Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss. Ach, oh, allein gelassen mit den Spinnen. Ach nö. Oh. Können wir seinen Meister foltern? Die von seinem Freund, ähm, also ich würde es ja nicht an Menschen machen, an Spinnen, ähm, aber wir haben den Brief gelesen, ähm, was ein Haus der Elfen so, so behandelt. Ähm, jetzt hätte ich Bock drauf. ein bisschen also tatsächlich machen ich weiß nicht von seinem freund ach du Scheiße, ich will die nicht von seinem freund erzählen wird die botschaft will ich die kunde will ich nicht überbringen die sagt mir wo, sagt mir wo sein meister ist Ich habe da mal ein Würdchen zu reden. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Ich kann im Wasser nicht zaubern. Wie ein Oder das war doch blutegelsaft, oder? Konfringo was der sammeln musste. Der hat drei zu wenig gesammelt und hat deswegen kein Essen bekommen. die lassen wir mal gut saft sammeln und kein Essen bekommen. Okay, geht's nicht lang. müssen wahrscheinlich den Weg zurück, den wir gekommen sind. Hoffentlich nicht. Ah, spinnen. Hört das noch nicht auf. Fliegt der Hex und Sieht gut aus. Der passt sogar. Das ist der erste, Wut, den ich tragen, tragen kann. Nehme ich. Wir haben einen neuen Hut. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Wart ab, bis der mir auf die. Bis, mehr, bis der mir in die Hände, in die Hände kommt. Der Meister von Diek. Äh, nicht von Diek, sondern. Der ist unsere stellvertretende Schulleiterin. Aber von dem. Na warte, wenn der mir in die Hände kommt. Der Meister von... Dieks Kumpel. habe genug von Spinnen, ich muss hier mal... Ich muss hier weg. aus ist nicht verboten, weil Jetzt ziehen wir wieder wahrscheinlich Hexe aus. Mit nächsten Mut auf dem Besen. Wir können wahrscheinlich nicht auf dem Astronomitum landen. Da wären wir schon ganz in der Nähe. Mit dem, wir jetzt Astronomieunterricht gehabt haben, könnte man das eigentlich machen. Ja, was läuft weitestgehend flüssig. Weitestgehend. Und wo ich es gerade sage. Jetzt nicht holen sollen. Ach so, das sind hier die Brücken, wo schon einfach drüber gelaufen sind. Die Schlussschlossteile dann noch geknüpfen. Hm. Sehr, sehr schade. Es wäre eine schöne Abkürzung zum Raum der Wünsche. ist irgendwo ein Hof, in dem wir landen können, der in der Nähe ist. Rundturm. können wir landen auf der Brücke wahrscheinlich ja, hätte ich ein Gerücht dass ich dann nicht absteigen kann aber hier kann ich absteigen das ist eine Nebenquest. Die Daidalischen Schlüssel sind zurück. Genial, oder? Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die Daidalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die Daidalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Hm. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Piefs von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. <lacht> Okay. Vielleicht werde ich das mal probieren. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Hat ich hoffe, Ohren. du folgst wenigstens ein paar. Ach, Schritten. diese Schlüssel. Wenn hab du ich den ich Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Halt habe ich mir schon, hab ich schon vermutet. Habe ich mir schon gedacht. erstmal zu diex ich nenne den mal dieks ist eigentlich nur diek und es diex ist es nur wenn es seiner ist dieks freund dieks ob mir eine freundliche seele hilft Zeug nur krepier <lacht> Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Äh, wo muss ich hin? Wenn nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Also ich bin schon eine ganze, eine ganze Weile hier. Ich finde es wie Neues. nicht sebastian wir laufen noch hier rum <lacht> nur kurz ohne um schulmantel deine geist rennt immer noch vor seiner frau weg möglicherweise frau Sex. Jetzt mit dem Boot ist das echt... Sieht gut aus. Das passt echt zusammen. Den gut behalte ich. Die, die, die schlechte nachrichten darum der wunsch ist auch extra ich will einen neuen Trank bauen die Dinge hier bräuchten wir der Höhle zurück, Diek. Wunderbar. die hofft, nee, sie haben Tops wunderbar. von die gegrüßt. Es tut mir wirklich leid, Deek. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein! Das hat Dieck befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deek und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er <hör> starb, wurden wir getrennt. Dieg wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Dieg ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Dieg wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Lass die Sache, die Sache mal. Und du kein Arschloch. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Dieg. Danke, sie sind sehr freundlich. Diek braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Das ist völlig in Ordnung. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wir, äh, wir beanspruchen Dieks jetzt erstmal gar nicht mehr. Sein, das heißt, wir können mit ihm... Diek, nur noch ein bisschen. kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Nein, entnehmen? kann er nicht. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ich nochmal weiter jetzt zu... Stimmt. Ach, ich lasse es so wie es ist, aber trotzdem danke, Dick. Okay, der arme. Den lassen wir erstmal in Frieden. Okay, ich würde jetzt mal endlich, das haben wir schon lange aufgeschoben. Und ich mal die Demi-Geist-Munde Und noch Smeet und alle Dörfer nach dem Start ab war ja Weihnachten noch beschäftigt Das muss hier doch die neue Stimme sein. Aber auch dass wir hier, gut, dass Dings uns nicht verraten hat, wo hier, wer der neue Besitzer von von seinem Freund ist, dann können wir auch keine Rache ausüben. Ja, Rache ist keine gute Sache. Das rein deswegen stimmt's. Läuft jetzt weitestgehend flüssig. Wo führt uns das jetzt hin? Was führt uns innerhalb von Hogwarts. Nachrichten haben wir zum Inventar. Okay, das sind die Genälde neben einer hinter zwei Säulen neben einem Turbo. Okay, das finden wir gerade nicht. Folgen meinen Spuren, wo wir die uns hinführen.